100 Jahre wird Firma Meier. Darum gibt es heute eine Riesenfeier. Die Stimmung steigt dank Alkohol oh. Grüß, Dachchen. Grüß Dachchen. Auf uns. Zum Wohl. Ach Frau Schmidt, ich heiße Heimer. Ich heiße Susi. Hier stört uns keiner Nachdem man tief ins Glas geschaut, fällt leicht, was man sich sonst nicht traut Durch Sympathie und Sekt befreit, sind sie schon bald zu mehr bereit Stopp! Doch zöbert Susi noch ein wenig Ach Susi, nein, ist das denn nötig? Mit so einem blöden Gummiflutsch ist doch das schönste Feeling futsch Das schönste ist am nächsten Morgen ruh aufzuwachen ohne Sorge Und auch Heiner sieht jetzt ein, so ein Gummiding, das muss schon sein Wo Alkohol und Amor walten, da heißt es klaren Kopf behalten